Freie Wähler-Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Hallo liebe Zuschauer. Ich bin Anna Stolz. Die Corona-Krise hat mir gezeigt, dass es sich auch unter den schwierigsten Umständen lohnt, mit den Menschen im Gespräch zu bleiben. Wenigstens digital. Doch das ist natürlich nichts gegen die Freude, die ich haben werde, wenn ich bald wieder regelmäßige Schulbesuche durchführen und so den engen direkten Kontakt zur Schulfamilie pflegen kann. Auf Vereinsfesten und Jubiläumsfeiern möchte ich mich mit Mitbürgerinnen und Mitbürgern wieder direkt austauschen und meinen Teil dazu beitragen, Politik möglichst anschaulich und begreifbar zu machen. Ganz besonders aber liegen mir meine Patenkinder am Herzen. Die Vorstellung, sie endlich wieder besuchen und ganz fest in den Arm nehmen zu können, gibt mir besonders viel Kraft. Bleiben wir also solidarisch und halten wir zusammen, um die schwierige, noch vor uns liegende Zeit zu meistern. Und dafür wünsche ich euch von Herzen alles Gute.